Ja, willkommen zur Handelskalkulation, und zwar in dem Fall zur Rückwärtskalkulation. Ich gehe so vor wie in der Vorwärtskalkulation. Ich zeige jetzt Schritt für Schritt, was passiert. Fangen wir mal an. Hier gilt auch im Aufbau der Kalkulation in Excel, bitte darauf achten, dass man das Prozentformat verwendet zuerst Prozent formatieren und dann die Zahlenwerte eingeben für die Fracht. Das ist Euro. Das ist der Klassiker. Das ist einfach. Ja, dann fange ich mal an mit der Rückwärtskalkulation. Da fangen wir ja beim Listenverkaufspreis an. Zeigt das im Video? Der wird erstmal manuell eingegeben. Der ist ja in aller Regel dann vom Kunden vom Markt vorgegeben. Wir schauen mal. Der Listenverkaufspreis Klick auf die Zelle und gebe den manuell ein. Und das ist unser Ausgangswert. Dann kommen wir schon zum nächsten Schritt. Und zwar der Kundenrabatt. Der muss bei der Rückwärtskalkulation errechnet werden. Genauso wie vorwärts, da wo multipliziert wird und dividiert wird, muss gerundet werden. Ich zeige auch gleich mal wie. Wir runden kaufmännisch mit der Funktion ist gleich runden. Ich gehe in die Zelle, ist gleich runden, Klammer auf, die 10% die in der Zelle stehen, mal dem Listenverkaufspreis, Semikolon eine 2. Damit runden wir von der dritten auf die zweite Nachkommastelle und kommen auf 26,22 Euro. Die Beispiele sind verknüpft, das heißt die Vorwärtskalkulation ist genau wie die Rückwärtskalkulation mit den gleichen Werten ermittelt. Ähm, so hat man dann auch einen schönen Abgleich und sieht, dass auch rückwärts funktioniert, wenn man die Vorwärtswerte übernimmt. Ähm, wir gucken, Zielverkaufspreis, da ist es so, brauche ich nur zu subtrahieren. Das heißt, vom Listenverkaufspreis ziehe ich jetzt den Kundenrabatt ab, Klick in die Zelle, ist gleich, einfacher Vorgang, Listenverkaufspreis, Klick, dann ein Klick auf die, das Minus, ein Klick auf die Zelle, Kundenrabatt, kommen wir auf 236,01 Euro. Jetzt müssen wir das Kundenskonto ermitteln, da wir ja vom 100 rechnen, ist das auch wieder recht einfach, wichtig aber auch hier wieder das Runden nicht vergessen. Die Eingabe folgt, ist gleich runden, Klammer auf, 1% Skonto, also die Zelle, mal der Zelle, in der der Zielverkaufspreis steht, Semikolon 2, Klammer zu, haben wir den Wert. Nächster Schritt, der Bar-Kaufs-Verkaufspreis. Da müssen wir vom Zielverkaufspreis das Kundenskonto abziehen auch wieder ein Video zu, 1, 2, 3, ist gleich Zelle, in der der Zielverkaufspreis steht, minus der Zelle, in der das Kundenskonto in Euro steht, haben wir den Barverkaufspreis und kommen wir zum Gewinn, jetzt wird es ein bisschen, ja, ich nenne es mal einen Ticken komplizierter. Man sieht immer die Formeln, ich habe extra in Schräg, Schon mal die Formel da gemacht, dass man das sieht, das vielleicht abfotografieren kann, damit man das Video dann nicht immer anhalten muss, wenn man das nacharbeitet. Ähm, Wäre ja auch eine Möglichkeit. Ne? Ähm, soll die Arbeit vereinfachen, das Lernen vereinfachen. Ich klicke mal, gucken wir mal, was passiert. Der Barverkaufspreis ist ja auf, auf 100. Und wir haben ja den Selbstkostenpreis, die 100% in der Vorwärtskalkulation, haben wir ja 10% drauf gerechnet. Das heißt, der Barverkaufspreis ist in diesem Beispiel 110%. Wieder runden, Klammer auf. Der Gewinn, die 10%, mal den Barverkaufspreis. geteilt durch und jetzt ist wichtig, Klammer auf, 100% plus die 10%, damit wir eben wieder die 110% haben und natürlich die Kalkulation auch funktioniert, wenn wir mal andere Prozentwerte nutzen. Hinten raus wieder Semikolon, die 2 für, für Wegen dem Runden von der dritten auf die zweite Nachkommastelle, Klammer zu, haben wir die 21,24 Euro. Ja, im nächsten Schritt ist es wieder etwas einfacher. Wir müssen dann nur vom Barverkaufspreis den Gewinn abziehen. Dann haben wir den Selbstkostenpreis. Ist gleich Barverkaufspreis minus dem Gewinn in Euro, Enter, Runden brauchen wir bei Addition und Subtraktion nicht, weil die Werte, die wir ermitteln, sind ja schon gerundet beim Multiplizieren und Dividieren. Ja, bei den Handlungskosten das Gleiche wie beim Gewinn, da sind wir auch wieder auf dem 100 und haben jetzt natürlich den Auftrag, wenn wir auf 1% runterrechnen, müssen wir wieder durch 110 teilen sind in dem Fall im Gleichen, gleiches Beispiel. Ja. Also funktioniert auch sehr, sehr ähnlich. Ist gleich Runden, Klammer auf, wieder der Prozentwert der Handlungskosten mal dem Selbstkostenpreis geteilt durch und da wieder, Achtung, Klammer auf, 100%, auch das Prozentzeichen setzen, plus und dann ein Klick auf die Zelle, in der die 10% Handlungskosten angegeben sind, Klammer zu, Semikolon, 2, Klammer zu. Da haben wir die 19,31 Euro. Bezugspreis wäre jetzt, wenn wir den ermitteln, die, der Selbstkostenpreis minus die Handlungskosten. Das müssen wir auch wieder runterrechnen. haben wir in der Vorwärtskalkulation ja drauf gerechnet. Jetzt kommen wir aber von der Kundenseite. Also ziehen wir ab und haben hier 193,10 Euro. Ja, bei der Fracht, das gleiche wie bei der Vorwärtskalkulation. Die Fracht, die hole ich mir jetzt einfach links. Die ist nicht anders angegeben, aus Vereinfachungsgründen in dem Fall. Ich klicke, die Zelle ist gleich und klicke dann auf die Zelle, in der der Eurowert steht, Enter. Und dann wird das rübergeholt, wenn wir jetzt die Fracht mal verändern. Würde die auch automatisch dann dahin übernommen. Ja, komme ich zum Bar-Einkaufspreis. Da müssen wir ja jetzt nur vom Bezugspreis die Fracht runterrechnen. Wir haben ja in der Vorwärtskalkulation 5 Euro auf den Bar-Einkaufspreis draufgerechnet, also die Fracht draufgerechnet. Jetzt kommen wir von hinten. Und da müssen wir natürlich die 5 Euro abziehen. Kommen wir an 188,10 Euro. Und jetzt ist es ein bisschen spezieller. Es ist ja so, dass das Liefererskonto abgezogen wurde. Das waren 1% in dem Beispiel, in der Vorwärtskalkulation. Und jetzt müssen wir es ja draufrechnen. Das Problem ist nur, der bar einkaufspreis der ist jetzt nicht 100, sondern nur 99. Also... 100 minus dem Prozentsatz ähm, Liefererskonto. Wenn das also 3% Liefererskonto wäre, jetzt der Baareinkaufspreis 97%. In unserem Beispiel oder hier in dem Beispiel ist es eben 99%. Ja, wie macht man das? Geben wieder ein, ist gleich runden, Klammer auf. Rechnen erstmal den Prozentwert vom Liefererskonto mal den Wareinkaufspreis teilen dann Klammer auf 100% Minus in dem Fall Minus weil wir ja im 100 sind 1% Klammer zu Semikolon 2 Klammer zu und dann haben wir den 1,90 Euro Liefererskonto Zieleinkaufspreis, auch da kurz Obacht geben. Jetzt müssen wir den ja aufaddieren, weil den haben wir ja in der vorwärtskalkulation abgezogen. Bedeutet in dem Fall ist gleich der Bareinkaufspreis plus das Liefererskonto in Euro das sind dann 190 Euro und vielleicht auch noch mal drauf achten. Ich habe hier links natürlich, ob abgezogen wird oder sagen wir mal draufgerechnet, jeweils mit Plus und Minus versehen das Ganze. So das in der Vorwärtskalkulation auch, nur da sind natürlich dann die Vorzeichen etwas anders, komme ich auch von woanders. So, dann ist es nicht mehr weit. Der Liefererrabatt ist ähnlich problematisch wie das Liefererskonto. Da haben wir es auch wieder, aber auch da die Formel jetzt schon hier. Plus das Video dahinter. Zeige, was ich mache. Ist gleich runden. Klammer auf. Der Prozentwert vom Liefererabatt. Mal dem Zieleinkaufspreis. Geteilt durch. Klammer auf. Ganz wichtig. 100%. Aber wieder minus. Klick auf die Zelle, in der die 5% sind, Klammer zu, wir wollen ja immer runterrechnen auf 1%, Semikolon 2, Klammer zu. Hm, dann haben wir die 10 Euro, ähm, weil die 190 Euro sind ja um 5% vermindert, das heißt die sind nur 95%. Ja, das ist wichtig, dass man das berücksichtigt bei der Rückwärtskalkulation, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es wird gelingen, wenn man es versucht. Und mir hier das Beispiel, kann man ja dann dreimal zurückspulen. Irgendwann hat man es auf jeden Fall. So, dann kommen wir zum listen Das ist jetzt der letzte Schritt. Auch da wieder aufpassen. Wir müssen ja den Rabatt, den wir jetzt ermittelt haben, auf den ziel draufrechnen. Also Zieleinkaufspreis plus lieferer ist ja dann der eigentliche ursprüngliche listen Ja, und das ist die Handelskalkulation gewesen jetzt in Excel. Und zwar die Rückwärtskalkulation. Ich hoffe, das hat geholfen und wünsche ganz viel Spaß damit. Ja, euer Eddy.